Es ist ja so, dass die Karten ein Geschenk sind. Ja, die, wir, wir sind ja nicht im Kartengeschäft, wir haben nichts verkauft. Wir, die, die sind ja wirklich ein Geschenk. Null Euro. Warum habe ich das gemacht? Aus einem einfachen Grund, wo ich das gemacht habe, hatte ich keine Ahnung, wann ich sie ausliefe. Ja, Das bedeutet... Ich habe den Leuten eine Option mitgegeben für free. Sobald ich diese Karte in ihre Richtung schicken kann, mache ich das. Warum habe ich das gemacht? Aus einem einfachen Grund. Ich ich ich brauche also damit wir die die Karte bekommen, brauchen wir quasi einen, einen bestimmten Bestand an Leuten, dass wir dass wir der Bank zeigen können. Hey wir haben hier 10, 20, 50.000 Leute, die sofort Karte bekommen, wenn ihr uns die Karte gibt. Und die Bank sagt: Wow, das ist das ist mega, 50.000 Karten oder oder mehr oder 100.000 Karten. Das ist das ist Spitze. Lasst uns zusammen reden. Wenn wir ohne den Bestand kommen, kriegen wir überhaupt keine Karte. Ja, das ist so ein kleiner Trick. Aber das Problem ist, dass die Banken alles fürchten. Ja, und sie müssen 30, 40, 100 Mal uns überprüfen. Und ähm, im Jahr 20, äh, 2020 hatten wir äh, eigentlich unsere Karte soweit. Wir haben ein großes Event in Dubai vorbereitet mit mehr als 2000 äh, Leuten und jeder sollte wirklich von der Bühne, jede, jeder sollte die Karte bekommen, das sollte groß gefilmt sein. Ja? Und das wäre natürlich unser Triumph. Wenn wir das gemacht hätten in Dubai mit den Karten, ich sage euch, sind äh, wären wir explodiert, ich kann es mir kaum vorstellen, wie groß wir explodiert wären zu der Zeit. Leider hat die Corona uns die äh, Karten komplett verdorben. Der Dubai-Event wurde gecancelt bzw. verschoben, jetzt sogar zweimal. Meine Und der Plan war natürlich, wenn wir diese Videos haben, die, wenn Sie 2000 Leute haben, die sagen, hey, schau mal, meine Karte, meine Platincoin-Karte, ja, na, na, na. Und dann, dann, diese Videos, die hätten einfach Social Media explodiert. Und mein Plan war, gleich danach eine Roadshow zu machen in 30 Ländern, inklusive die Karten. Und Lieder, komplett, die voll mit Karten bewaffnet sind, gleich mit. Das hätte einfach uns plus minus 5 Millionen Nutzer beschert ja das das ist eine Strategie äh, die äh, durchaus sehr wohl aufgehen konnte aber leider Event weg äh, Roadshow weg und unser unser Vertragspartner der die Karten uns bereitgestellt hat hat Konkurs angemeldet und da standen wir da ja also das, stand, <lacht> das standen wir da absolut sprachlos was soll man dagegen tun ja ihre büros sind leer niemand geht zum telefon vorbei kurze E-Mail, wir sind raus aus dem Spiel, wir haben einen Konkurs angemeldet. Das war's. Und natürlich haben wir die ersten sechs Monate richtig knallhart gekämpft, aber jetzt haben wir den neuen Anbieter, wir ringen da noch ein bisschen, aber äh, wir haben den, die Karten sind, die neuen Karten sind, sind sogar bei den Liedern, bei einigen Liedern schon in der Hand. Wir warten da wirklich nur um ein paar Kleinigkeiten, dann werden wir die API-Schnittstelle anbinden, die Testphase von knapp vier Wochen durchlaufen und die gebrennten Karten geben und rausgeben. Das ist mein größter Traum. Wenn wir, wenn wir, also viele sagen, ja, die Karte, das ist eigentlich ein Nachteil, das ist nicht. Wenn wir die Karte an Tausende, Zehntausende, vielleicht Hunderttausende Leute ausgeben können, haben wir gewonnen, haben wir weltweit alle geschlagen an einem Tag. Und davon träume ich äh, mehr als jeder andere. Das heißt, sobald ich die Karte ausgeben kann, bekommen die, die Leute. Ich habe den festen Termin immer noch nicht. Wir stehen so kurz davor, ähm, aber ich kann den Leuten nicht sagen, so, heute in einem Monat ne, sind die Karten da. Aber dafür habe ich die Karten nicht verkauft, ich habe sie denen geschenkt. Ja Und äh, natürlich als Gegenleistung auf etwas Rücksicht und auf, ähm, ja, auf, dass die Leute auch ein bisschen Wartezeit mitbringen. Ich denke, das ist ein fairer Deal.